Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die lp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir die letzten Quests hier in den Slums von Sektor 5 erledigt. Und ja, wir können jetzt mit der Story weitermachen, ne? nehme ich an. Und ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ähm, wir gehen jetzt erstmal dafür hier hin und da wartet hier ein Mitglied der Turks. Was macht denn der da? That that? Hi. Da bist du ja. Ein Hinterhalt? Sieh an. Das muss dann wohl dein neuer Freund sein. Du sagst das so, als wäre das was Schlechtes. Verstehe. Marco Augen. Du sollst Reno besiegt haben? Was, wenn es so ist? Mein Boss will nehmen Bericht. Ich muss die Fakten überprüfen. Nachkämpfen wir da ja, drin, ne? Lass uns okay. gehen, ja? Cool. Root ist kein schlechter Mensch. Das kann schon sein. Allerdings... Lassen wir uns nicht gerne zum Narren halten. Dann komm mal her. Nimm's mir nicht übel. Ein Tag, wie er im Buche steht. Hm? Eine große Klappe, aber nichts dahinter. Werden wir sehen. Was gemacht ja? Cool. Ah, ah, chop, chop. hat man voll viel später erst gekämpft, ey. Warum? Nein. Oh, oh, oh Gott. Ah. Oh. Das kann ich nicht. Nein. Oh, hab ich wieder. Mann, dieser ich werde erstmal analysieren so wind oh, wie perfekt mein partner zu rechten ist ja auch die losgeflogen ey. Au. was man überhaupt die rollen wenn man irgendwie weiß nicht wie die irgendwie ausweichen kann stehbar mega tank also ja, wieso feier geschlagen den seine schock tut da ganz schön schnell ja. sich füllen cool. äh. haken tritt so ha das bin ich mal ausgewichen. was machst du jetzt ich bin bereit bonk naja bong ja, cool. Nicht schlecht. Oh, auf was auch mit an der Bolle. Hol einfach noch einer raus. Nein, ich fange jetzt richtig <lacht> an. Sehr geil. Aber ja. Warte mal, dann Demon Faust. Wenn er Tells of Serie könnte den Job wechseln. jetzt habe ich mal einmal nicht geblockt mehr ne? wird wenn ich brauche ne? nicht so stark wie du vielleicht denkst Und das nicht... ich habe ich ja irgendwie oder was so. na so viel zu blocken So konter modus aber ich bin bereit dämonen faust die mensch ist die ist das hier ist notwehr bald? Ja. Boah, ich kann den sanare für dich blocken der okay, muss nachdem dieses blinken kommt oder was Ich mal so schön zeit da irgendwie äh Verstehe es nicht war wow, funktioniert so nicht aber ja das wird so nichts so iris hier. ja wunderbar funktioniert vorhin irgendwie nicht mehr Ja, man nimmt gleich voll. Was machst du dann? Der Konter einfach so, das dachte zu blocken. Schlitz, Schlitz, Stoß. Aber oh, sehr gut gemacht. Er hey, bitte, lass es gut sein. Das kann ich leider nicht. Hey, Root! Aber Sorry für die Unterbrechung, aber die Slums im Sektor 7 rufen, die Sache kann nicht warten! Ja. Also beweg dich sofort hierher! Verstanden. neue befehle sieht ganz so aus Geh zurück nach hause nix da könnt ihr so passen nämlich oh. oh. oh. gefälligst ernst du sehr gut hatte ich ja noch so lange im intro hatte, ne? wenn wir sowieso gegen ihn gekämpft hatten ne? jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht beim original das sehen er erst außerhalb von Midgar irgendwann mal bekämpft glaube ich ja ich glaube man hat nur gegen reno gekämpft mit gar vor allem hat Reno gar nicht bekämpft in der kirche letztens sondern erst ein bisschen später aber ja was als? Gut. Hat jemand ein Level abbekommen? Iris? ich meine, sie hat irgendwie ein paar Punkte. Ja, 18. Ja. So, dann zeig mal. Was ja äh, Materia -Slot? ja du? Nee, zusätzlicher Ja. tut nur erweitern. Ne, verbinden. Verbinden. Ja, warum nicht? Macht dat dann macht das dann? Da tut ein Hinzufügen. Ja, super. 12 10 Das ist nicht der neue Stab, ne? Das ist der neue Stab. Oh. Wir voll ins Ziel gestoßen. So. Bei ähm. vollem MP Schaden von Angriffsmagie plus 20%. Ne magische attacke plus 10 das ist allerdings nicht schlecht da bei mir ist irgendwie da ist irgendwie eine lücke Wie kommt das seht ihr das da oben rechts ne? ist irgendwie eine lücke was hat das zu bedeuten egal magische attacke man kann du nichts falsch machen eigentlich weil sie noch nicht irgendwie die doch sie hat die fähigkeiten schon gelernt vielleicht habe ich da Waffe irgendwie da die hat auch nur zwei bei dem einen Ding sehe ich gerade bei ihm fehlt auch das zweite ding irgendwie Hä? okay also wenn du schon irgendwie eins aus warum nicht die letzten dann kannst du so tun als wären wir einer zweite wieso Mit Boah. Ich wollte schon sagen, er hat doch gesagt, warte, hier. ich bin da ganz schnell laufen. Er ist aber das spiel lässt mich nicht, weil ich hier auch eine Materie irgendwie versteckt im Original in diesem well Da, guck mal, haben ah, meine erinnerung Ich bin so gut. Redest du mit den Blues? Also, das war mein Tag heute. Gehen wir? Meine Mutter wartet schon. Was haben Sie gesagt? Gut gemacht. Spaß. Ich habe nichts gehört. Weißt du... Äh, vergiss es. Glaubst mir ja sowieso nicht. Hast recht. Sag's mir trotzdem. Echt? Ja. Die Blumen wollen mir etwas sagen, glaube ich. Irgendwie habe ich ein seltsames Gefühl. Aber es fehlt irgendwas. Ihre Stimmen kommen nicht zu mir durch. Noch nicht. Sie strengen sich an. Und trotzdem höre ich sie nicht. So sehr ich es versuche. Und langsam habe ich genug. Geduld ist nicht meine Stärke. Wie jemand, der aufgibt. Siehst du aber nicht aus. Naja, heute ist ein besonderer Tag. Uh, wieso das denn? <lacht> Komm, gehen wir! Nun antwortet ihr schon. Däh. Und was? Sagen Sie? Gut gemacht. Oder sowas. <lacht> ja, das haben wir. Okay, dann kasse ich noch mal hier das ein, irgendein Bonus MP Boost. habe ich doch schon so viele, Mann. Wie viel MP brauche ich denn für dieses Spiel? Na gut, war äh, eine kleine süße Names Story, fand ich. Okay, hier ist nichts. Ich dachte und ja dann gehen wir mal nach hause schon zurück? wieso Nein, noch nicht wieso sagst du mir das jetzt so ich habe alles abgeschlossen ne? ja auf Nummer nur mal sicherstellen was ne? ich ja gehen meine ich Sieht gut aus ich weiß immer noch nicht wie man hier reinkommt ich hoffe man kann hier irgendwann mal wieder zurück ich meine man kommt auch irgendwann später hier wieder zurück. Schon zurück das ist nicht ja, das letzte Mal, wie diesen Ort hier sehen. Also ja, komm. Bin da. wenn noch auch. Wo seid ihr gewesen? Weißt du, wie spät es ist? Tut mir leid. Wir haben auf dem Rückweg gebummelt. Das Abendessen ist fertig. Ich decke den Tisch. Warte. Bereite lieber das Gästezimmer vor. Okay. Fühl dich ganz wie zu Hause. Diese Augen, sind sie Soldat? Ex-Soldat. Entschuldigung, aber ich möchte, dass sie heute Abend noch verschwinden. Sie haben im Austausch für Ihre Kräfte ein normales Leben aufgegeben. Finden Sie sich damit ab. Schon erledigt. No. Dann lass uns essen. Du hast bestimmt Hunger. Wir haben Bärenhunger, nicht? Ich bin ja so stolz auf dich, Cloud. Und was ist mit der Liebe? Verdrehst du den Mädchen den Kopf? Nicht wirklich. Das Großstadtleben ist nicht ganz ungefährlich. Wenn du eine feste Freundin hättest, dann müsste ich mir weniger Sorgen machen, weißt du? Ich komme auch alleine klar. Ich glaube ja, zu dir würde jemand passen, der etwas älter ist als du und dich ein wenig aus der Reserve locken kann. Ja, das ist ein Jahr älter, ne? Ich schau dann mal ab, wie gewünscht. Ja. Schleichen wir uns mal hier raus ah, An den Teil erinnere ich mich auch noch oh. sehr komischer Spiegel. Stehen dich habe ich aus dem Haus davon, ohne dass er das bemerkt. Pass auf, dass du keine Dinge umstößt und Lärm verursachst. Okay, oh. wo willst du hin? No, uh, uh. Hast wohl was schlechtes geträumt? Hm? Warte aber trotzdem bis morgen. Dann bringe ich dich ja nach Hause. Okay, ist gut. Wollen wir mal gucken, ob das klappt? Im Original wird man dann auch erwischt. Dieses Mal muss ich vorsichtiger sein. Das muss ich einfach noch mal. Na gut, wollen wir mal gucken. Wir platziert noch diesen blöden Eimer da äh. Was? Ich habe doch gesagt, du sollst dich ausholen. <lacht> Husch, zurück ins Bett mit dir. Ich habe mich nur ein gut. Ich habe noch nicht mal den Dings irgendwie durchgezogen, gar nichts. Was? Warte. man da gerade aufgeben? Nee. Irgendwas bin ich mir gegen gestoßen. Okay, ganz langsam. Jetzt haben sie den Eimer entfernt. So, ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Gehen Sie endlich? Wie komme ich von hier aus nach Sektor 7? Das ist nicht schwer. Gehen Sie einfach durch Sektor 6 durch. Es ist nicht der sicherste Weg, aber für einen Soldaten ist das bestimmt kein Problem. Ex-Soldat. Und bitte, halten Sie sich ab jetzt von meiner Tochter fern. Natürlich. Danke. Sehr freundlich. Nichts für ungut. Doch, irgendwie schon. <lacht> Nichts für ungut. Ich hasse sie nur. Nichts für ungut. Doch. Cloud ist sehr nachtragend. Na gut. Dann gehen wir mal. Ohne Iris. Äh, durch Sektor 6 durch. Naja, das wird gut reden. Äh, ach da okay na gut dann wollen wir mal weil Iris nicht in gefahr bringen sollen wir hier alleine weitergehen ne? ah, schade warum nicht bin sowieso lieber gerne allein unterwegs ne? Und wenn wir irgendwie weil ich nicht gegangen wären dann hätte iris uns begleitet und wahrscheinlich noch bis zum Ende der Welt begleitet und das wollen wir natürlich nicht. Ne? Und deswegen gehen wir uns jetzt einfach mal, ohne um uns zu verabschieden, weg und ja, dann sind wir auch Iris los und die wird ganz bestimmt nicht mehr uns über den Weg laufen huh. und da ist sie. <lacht> das, ist <lacht> das ist aber mal ein Zufall. Was soll das jetzt wieder? Hinterhalt? Und wozu? Weil ich noch Zeit mit dir verbringen will. Oh. Oh. Hm. Zeigst du mir den Weg? Kapitel 9. Mit Vergnügen. Es wird wieder Zeit, edgy zu sein. nichts. Oh. Na gut. Und alles hat sich uns wieder angeschlossen. Die Fremdenführerin. Gut. Kapitel 9, das heißt wahrscheinlich Man neues Intro, ne? Weil die Platte eingestürzt ist. Der Himmel ist ganz schön gruselig, was? Beim Bau von Midgar kam es zu einem Unfall und die Platte stürzte in die Tiefe. Zum Glück hat damals noch keiner hier gelebt, sonst wäre die Sache nicht so glimpflich ausgegangen. Ja, wenn ihr zerquetscht gewesen, ja. ich weiß, wo wir hier sind. Ich weiß, wie die Dungeon damals aussah, War sehr merkwürdig. Ich überlege gerade, wo kommen wir noch mal hin? Genau, Ah, okay, ich weiß, <lacht> was ist das. Der Wallmarkt. Die Slums genau. von Sektor 6 sind ziemlich eigentümlich. Sag bloß, du bist noch nie in Sektor 6 gewesen? Habe ich dir doch gesagt. Ich bin aus meinem Dorf direkt zu Shinra gegangen. Ich kenne die Slums kaum, auch nicht die von Sektor 6. Damals, als sie Midgar gebaut haben, sind viele Leute hierher gekommen. Und für diese Leute baute man dann Gasthäuser, Lokale... ...und andere Leben. Das hat viele neue Arbeitsplätze geschaffen und... ...die Menschen hatten auf einmal viel Geld zum Ausgeben. Dieses Geld lockte aber leider auch... eine Menge schlechter Leute an. Du meinst Kriminelle? Ja. Also... dann sie kurzerhand eine Mauer gebaut, um... ...das Lust einzudämmen. Und so ist der Weimar entstanden. Innerhalb dieser Mauern gelten unsere Gesetze nicht. So hat man die Leute bei Stange gehalten. Und das ist diese Mauer? Ja. Willst du ihn dir mal ansehen? Muss nicht sein. Das lobe ich mir. Oh. Die Abkürzung nach Sektor 7 ist hier. Die meisten nehmen die Route durch den Wallmarkt. Aber ich empfehle die hier. Habe ich schon als Kind immer heimlich benutzt. Ich will aber sie. Ich will aber im Walmart sehen. Ich will sehen, wie die das umgesetzt haben. Da sind einige richtig geile Highlights in dem Gebiet. Ich bin mal gespannt, wie die das umgesetzt haben. Dieses Projekt zusammengefasst. Ich will einfach nur sehen, wie sie es umgesetzt haben. So. Boom. Mogi sehr geil, alles klar. Auch bitte sagt mir, wir können ja gegen diese Häuser kämpfen. gab irgendwie so ein Monsterhaus. Irgendwie so als normale Gegner sind, glaube ich, hier aufgetaucht. Ja, genau, man das man sieht sogar sein, so kann aus wie das. Lassen. Lassen. Und hier willst du durch. Du kletterst nicht gerne. Hm? das ist so schön wenn man weiß wie wer im original aussah jetzt irgendwie weiß ich nicht so eine man sieht es irgendwie aus einer anderen perspektive jetzt die musik ist irgendwie interessant oh, okay. oh, naja jetzt schon solche bücher Komm mal her. gedrückt halten muss man in diesem Kombo angefangen habe ich einfach nichts machen kann alter ich einfach gar nichts machen kann das war voll unfair einfach fest macht einfach die ganze zeit diesen kreis lang und ich kann nichts machen will ich es denn okay okay ach die piecher kenne ich habe mich immer zu so sichern auf eingeworfen wirksamen mm, Luft, perfekt. Und Aero. Unser Aero ist jetzt Aero ein Das oh, ist er voll kacke. Ich einfach nicht treppe damit, ey. Hey, was ist das? so süß nein warum oh, so ein putziger Kran du bist süß ein Kran ist nicht süß so Mogi Medaille cool ah ja, ein bisschen zu spät ich bin jetzt schon weg von dem Mogri Kind aber ich nehme jetzt mal einfach an im Walmart wird er wieder auftauchen ne genau wie dieser Pfadfinder-Typ. Naja, die tauchen wahrscheinlich heute das ganze Spiel verteilt jetzt immer wieder auf. Nehme ich jetzt mal an. Blub. So was Dummes. Jemand hat die Leiter hochgezogen. Vielleicht können wir den Kran ja benutzen. Ja, das könnten wir mal versuchen. Nachheben und senken, den Arm rotieren lassen, aufnehmen oder absetzen. Was? Dann ist der Arm nur innerhalb der gelben randen B und da bereits einzusetzen. Okay, ich springe auf. Bring mich bis nach oben. Sicher? Natürlich. Von oben kann ich dir dann die Leiter runterlassen. Okay. Ja, halt ich mal fest, ne? Wupser. Ich hab's gleich. Ein Moment noch. Ich lasse dir die Leiter runter. Und geschafft. Super Teamarbeit, Iris. So sehr toll gemacht. es hey, ist voll putzig in dem Spiel, finde ich. Oh. Oh, ich dachte, jetzt so ein Haus. Ich habe wieder keinen Blitz, ne? das Heißt er? Kommt wird wahrscheinlich voll nervtötend. so und angriffen geht der arm in amok fügt den Amokmodus. modus den arm diesen muss einem bestimmten Schadensmenge zu wird der muss werden die schockleiste gefüllt ok hat wir noch Er macht irgendwas, ja, Gebet schnell. Danke, er ist schon wieder tot. Also dann glaube ich irgendwie, meine Ausrüstung ist irgendwie nicht so toll. Da bin ich mir halt hier nur ein. aber oh, ja. habe ich das Gefühl, ich habe nie irgendwie Kontrolle über die Kämpfe, ja. irgendwie immer in Lebensgefahr. haben wir jetzt... jetzt noch mehr ich weiß immer noch nicht, wie man diese Gegner-Dingens macht, ey Hat genau was ich ihn da ja machen? Wende Spezialfertigkeiten bei Gegner im Shop-Zustand an und lade insgesamt 10 eine Einheit der ATB-Leiste auf. Ich verstehe nicht, was genau ich da machen muss. Ich soll eine, Spezi ich soll eine Einheit von ATB aufladen. Und wird die keine Animation gemacht, glaube ich. Gut, ich würde sagen, hier machen wir einen Schnitt. Nächstes Mal geht es weiter durch die. Uh, Slums von Sektor 6 ne? Ja. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo und Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.